Leute, ernsthaft? Serious Business jetzt. Ja. Ähm, ich erzähle euch heute was darüber, wie aus Spaß ernst wird. <lacht> und zwar wisst ihr ja, wir hier im Raumzeitlabor haben jede Menge Spaß. Und wir haben so viel Spaß, dass das manchmal über die Grenzen des Raumzeitlabors hinaus schwappt. Zum Beispiel haben wir Spaß, wenn wir Pferdegrillen machen und das dann plötzlich bei Feves Block erscheint. Oder wir haben Spaß, wenn wir auf fremden Veranstaltungen sind und plötzlich irgendwie unsere eigenen Überschriften <lacht> auf der, ähm, der Rückblendeseite kriegen mit der Überschrift rzl trollerei ähm, Ja, Wir hier im Raumzeitlabor sind zumindest teilweise ziemlich begabte Trolle. Und ähm, ja, ich habe auch getrollt, wie ihr wisst, und habe mal äh, eine Trollcon äh, angekündigt die ja als Spaß gemeint war und ähm, wie das so ist, aus Spaß wird manchmal ernst und in diesem Fall ist es auch so und wir werden vom 20. bis zum 21. Ähm, was eigentlich Oktober? Ja. <lacht> Oktober hier in den Räumen des Raumzeitlabors die erste internationale Trollcon abhalten und äh, haben dazu schon einige Leute eingeladen und auch schon einige Zusagen erhalten von Leuten, die sich wirklich ernsthaft mit, der, mit dem Phänomen des Trollens beschäftigen und darüber auch tatsächlich ernsthaft Vorträge halten wollen. Es ist also jetzt keine Blödsinnsveranstaltung oder Trollerei mehr, sondern aus Spaß ist ernst geworden. Und äh, ja, einer der Redner, die wir haben, ist zum Beispiel Stefan Krapitz, der eine Diplomarbeit über die Trollkultur im Internet geschrieben hat. Und äh, ja, der wird unter anderem hier bei uns äh, ein bisschen was erzählen. Wir haben schon ein paar andere äh, Zusagen bekommen wo ich jetzt aber nicht zu viel verraten möchte. Das soll eine Überraschung werden, wenn das alles wirklich dingfest gemacht ist. Ähm, ja, hier liegen überall diese wunderschönen Visitenkarten rum mit äh, einem schönen Trollface und allen wichtigen Informationen auf der Rückseite. Nehmt sie mit, verteilt sie, äh, schaut euch den Call for Participation auf der Webseite trollcon.de an. Wenn ihr selber Ideen habt, reicht sie ein und ähm, ja. Wenn ihr mithelfen wollt, sprecht Silja, Unicorn oder mich an. Und äh, ja, ansonsten äh, hoffe ich, dass das dann im Oktober auch tatsächlich so eine coole Veranstaltung wird, wie es momentan den Anschein macht. Also wir haben schon gute Resonanz gekriegt und äh, ich glaube, das wird ziemlich awesome. Und ähm, ja, mal schauen. Vielleicht äh, schaffen wir es ja auch noch, dass das äh, von einer Privatveranstaltung von uns dreien zu einer Veranstaltung des Raumzeitlabors wird. Schauen wir mal. Das war's auch schon.